Herzlich willkommen in meinem Actros beim Eurotruck Simulator 2. Mit diesem Fahrzeug würde ich ganz gerne meinen neuen Mod vorstellen, den Fahrschul-Lkw. Das einzige, was hier fehlt, sind die Pedalerie vom Fahrlehrer. Da gibt es stattdessen eine Kiste und der Hund darf mitfahren. Ja, das ist äh, von drinnen genauso original wie, der, ja, wie das Original. Und zwar die Schalter. Die Niveauregelung macht er übrigens automatisch, Liftachse und alles, was dazugehört. Wenn wir mal starten, können wir uns das FIS, das Fahrerinformationssystem, angucken. Das ist etwas abgespeckter, aber immer noch vorhanden und sehr brauchbar. Geschwindigkeit haben wir hier, die Reichweite, wie viel Kilometer wir noch fahren können, wie viel noch im Tank wären bzw. sind, dann eben Tankinhalt, Verbrauch. Kühlwassertemperatur, Öltemperatur, Bremsdruck, ganz wichtig, und Geschwindigkeit immerhin. Und so sieht das Ganze im Mod Manager aus. Einmal Fahrschul LKW mit entsprechender Beschreibung, einmal in Englisch, Standard bei Steam und einmal in Deutsch. Ja, kann sich ja jeder die Pausentaste nehmen, wenn er das alles lesen möchte. Und hier haben wir nochmal den Anhänger, auch einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Ja, so sieht das Ganze aus. So sieht das einmal von drinnen aus. Und dann gucken wir uns den mal von draußen an. Ich musste hier den Dreiachs-Anhänger wählen. Das Original hat hinten eine Achse, eine lenkbare. Hier ist sie auch lenkbar, aber die anderen beiden konnte man irgendwie nicht drauf verzichten. Ja, das ist das gute Stück. Habe ich ein bisschen Airbrush verschönert. Ja, und mit dem Fahrschulschild musste ich auch ein bisschen tricksen, was ja sonst an der Windschutzscheibe hinter der Windschutzscheibe ist. So, ansonsten kann man sagen, ist das eigentlich so wie das Original. Natürlich darf die Rundumleuchte da oben nicht fehlen. Ja. Ich habe bereits eine Tour geladen, eine sehr schöne Tour, die uns von Calvi. Ne, das ist jetzt eine andere, das war die, das war der Test Sassari nach Kagotras. Da geht's hin. Und ja, würde ich sagen, los geht's. In der Stadt fahre ich immer gerne Indoor, wie beim Original halt auch. Aber nachher werden wir uns die schöne Strecke, die ich hier einmal ausgesucht habe, dann mal angucken. Von draußen. Schön ist natürlich auch das Navi hier. quasi kostenlos fahrstunden nehmen weil die ki also die künstliche intelligenz ist hier sehr ausgefeilt da muss man schon mal aufpassen ich bin irgendwie müllsäcke auf der straße rum es gibt dann auch schon mal unfälle so dass denn da auch tatsächlich mal am Rande die Polizei steht. So, jetzt geht's los, da kommen die richtig guten Septinen hier. Oh, ist das eine herrliche Aussicht. Ist natürlich von außen ein bisschen schwieriger zu fahren, aber sieht man ein bisschen besser. Die Landschaft genießen und den LKW angucken. Ja, das ist schon ein bisschen Konzentration. Aber wie gesagt, es ist eine fantastische Strecke. Ja, auf diesem Wege nochmal herzlichen Dank an die Fahrschule Allroad für die freundliche Genehmigung, dieses Mod auch in die Realität umsetzen zu dürfen. Vielen Dank. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's abwärts. Jetzt muss die Motorbremse ran. Sonst enden wir nachher noch in der Klippe. Oder auf der anderen Seite im Abgrund. Okay. Da hat schon ein zerrissen, der ist dann am komplett ausgebrannt. Also wie gesagt, hier ist der äußerste Vorsicht geboten. da heißt es Gas geben. Da sind wir sowieso viel, viel zu schnell, das war gar nicht bergauf. Aber man muss auch dazu sagen, das sind nur 3 Tonnen, die im Moment hinten geladen sind an Computerkomponenten. Da merkt man natürlich nicht so viel von. Aber 80 wäre mir jetzt dann doch zu schnell. Weil jetzt hier sowieso schon der Ortseingang kommt. Da muss er ein bisschen abbremsen, ja. ja. ich hoffe, das Mod kommt gut an. Wird auch oft benutzt. Am Kreisverkehr: erste Ausfahrt nehmen. Wenn irgendjemand noch Vorschläge, Ideen, Wünsche hat, kann er das gerne unten in der Beschreibung mit einfügen, da würde ich mich drüber freuen, wenn etwas zu verbessern gibt, sollte man das ruhig jetzt, muss ich aber doch mal... Das ist schon sehr realistisch gemacht, jedenfalls meines Empfindens. Die Führerscheinausbildung ersetzt es natürlich nicht, aber es ist natürlich auch viel Spaß dabei. deswegen schwenkt er auch ein bisschen mehr aus, da muss man schon aufpassen. Dass man die Kurve nicht zu scharf fährt, denn je schärfer die Kurve, desto mehr schwenkt der Anhänger hin. So. jetzt müssen wir noch die Fähre finden. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, bevor wir dann diese Ausfahrt. Moment, nee, hier müssen wir raus. Ah, da sehen wir ja schon die See. Sehr schön. Ja, die Bremsen sind hier gar nicht übel. Der Blinker ist genauso laut wie im echten Fahrzeug, das kann ich versichern. Tja, jetzt brauchen wir noch auf die Fähre huschen. meiner letzten Ampel richtig die feststellbar ja okay was soll ich dazu noch sagen es ist eigentlich alles gesagt ich habe jetzt wie gesagt extra eine etwas kürzere aber schönere tour gewählt nach links ab. Denn es gibt ja auch schon genug Let's Plays, wo man den Leuten beim ETS 2, also Eurotrack Simulator 2, zuschauen kann. Das sollte ja auch nur... Dann oh, der steht ja ein bisschen schief. Das ist nicht so günstig geworden. Aber ich lerne ja noch. So, weiter geht's. habe... Ne, doch nicht die Ausfahrt verpasst. Das sah jetzt nur so aus. Da sind wir schon auf dem richtigen Wege. Die Fähre wartet schon, das ist sehr schön. Klasse, hier kann man Pizza essen, keine Zeit. Wunderbar, so macht das Ganze Spaß. Oh, das ist aber eine starke Rampe hier. So. Vorsichtig da einfädeln. Und dann fahren wir rüber. Auf die andere Seite. So, die Tour, die ist nur noch ein bisschen. Ich denke mal, das reicht, um das Mod, wie gesagt, vorzustellen. Ich danke fürs Zuschauen. Und ähm, ja, etwaige Vorschläge, Ideen und Veränderungswünsche gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen nochmal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Captain.